Hallo! In diesem Video erkläre ich dir, was man in der Physik unter dem Begriff Masse versteht. Außerdem zeige ich dir, in welcher Einheit die Masse angegeben wird, woher die Einheit stammt und wie man verschiedene Maßeinheiten ineinander umrechnet. Zum Schluss gibt es dann noch eine Zusammenfassung zu den wichtigsten Fakten aus diesem Video. Tja, was ist die Masse nun eigentlich? Diese Frage müsste ja einfach zu beantworten sein. Schließlich haben wir ja alle diesen Begriff bestimmt schon dutzende Male gehört oder selbst benutzt. Es soll in diesem Video aber um die physikalische Masse gehen, und die hat es ganz schön in sich. Aber fangen wir ganz einfach mit den klassischen Eigenschaften der Masse an, die jeder von uns noch gut nachvollziehen kann. Hierzu gehört zunächst, dass die Masse eine Eigenschaft von Materie ist, also etwas, was wir den verschiedenen Körpern und Stoffen um uns herum zuschreiben können. Dabei bestimmt die Masse zum Beispiel, wie schwer ein Körper ist. Zum Zusammenhang von Schwerkraft und Masse habe ich ein eigenes Video gedreht, was ich in der Videobeschreibung verlinke. Wichtig sei an dieser Stelle aber, dass Gewicht und Masse nicht dasselbe sind, sondern die Masse zusammen mit der Schwerkraft dafür sorgt, dass ein Körper ein Gewicht hat. Außerdem sorgt die Masse für die Trägheit von Körpern. Unter Trägheit versteht man dabei die Eigenschaft, dass sich Körper zunächst einer Bewegungsänderung zu widersetzen scheinen. Wenn du zum Beispiel einen schweren Einkaufswagen schiebst, merkst du, dass es am Anfang, wenn er gerade ruht, viel schwerer ist, ihn anzuschieben, als wenn er bereits am Rollen ist. Abgekürzt wird die Masse in der Regel durch ein kleines m da man dieses Zeichen oft als Variable in Formeln verwendet, bezeichnet man es daher als das Formelzeichen für die Masse. Dies sind die Eigenschaften der Masse, wie sie für unseren Alltag und auch in der klassischen Physik gelten. Doch woher kommen eigentlich diese Eigenschaften? Nach der modernen Physik ist die Masse eigentlich gar keine fundamentale Eigenschaft von Materie. Die Masse ist lediglich das, was wir beobachten, wenn an sich masselose Teilchen mit Feldern wechselwirken, dabei abgebremst werden und einander beeinflussen. Dieser Zusammenhang zwischen der Energie dieser Wechselwirkungen und der Masse ist Gegenstand der Elementarteilchenphysik und wird in der Relativitätstheorie durch Einsteins berühmte Formel E ist gleich m mal c² beschrieben. Da eine Erklärung dieser Theorien aber den Rahmen dieses Videos sprengen würden, reicht zunächst die klassische Definition. Um etwas darüber auszusagen, wie groß die Masse eines Körpers ist, benötigt man ein Maß für diese Größe, bzw. eine entsprechende Maßeinheit. Bereits in der Antike nutzte man verschiedene Körper als Bezugsgrößen zur Bestimmung der Masse, wie zum Beispiel Getreidekörner. Im Jahre 1795, wurde das Kilogramm als Maßeinheit für die Masse von einem Liter Wasser eingeführt. Das Kilogramm dient auch heute noch als Standard- bzw. SI-Einheit, benannt nach dem internationalen Einheitensystem System International. Da flüssiges Wasser aber keine feste, unveränderliche Größe und daher im Alltag sehr unpraktisch ist, weil es beispielsweise verdunsten kann, begann man schon wenige Jahre später damit, das Kilogramm über einheitliche Metallkörper zu definieren. Diese sogenannten Urkilogramme dienten bis zum Jahr 2019 als internationale Richtgrößen und wurden in Tresoren unter strengsten Schutzvorkehrungen in verschiedenen Ländern gelagert. Da aber die Definition einer Einheit über ein Objekt, welches verloren oder beschädigt werden könnte, sehr riskant ist, suchten Wissenschaftler über viele Jahre nach einer neuen Definition. 2018 war es dann endlich soweit. Die Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht stimmte für eine neue Methode, welche 2019 in Kraft treten sollte und das Kilogramm über universelle und unveränderliche Naturkonstanten für alle Zeit eindeutig festlegen sollte. Seitdem richtet sich die Größe des Kilogramms zum Beispiel nach der Geschwindigkeit von Licht und Prozessen, die sich im Inneren von Atomen abspielen. Da es seit jeher verschiedene Einheiten für die Masse gab und gibt, muss es eine Möglichkeit geben, diese verschiedenen Einheiten ineinander umzurechnen. Tatsächlich verstecken sich im Wort Kilogramm oder abgekürzt KG bereits zwei Begriffe, nämlich der Vorsatz Kilo und die eigentliche Einheit Gramm. Das Wort Kilo stammt aus dem Griechischen und steht für 1000. Kilogramm lässt sich daher auch lesen als 1000 Gramm, womit wir die erste Umrechnung schon hätten. Ein Kilogramm sind demnach 1000 Gramm, beziehungsweise ein Gramm ist gleich 1000stel Kilogramm. Das gleiche Prinzip gilt auch für andere Vorsätze und Größen. Ein weiterer Vorsatz, der beispielsweise oft benutzt wird, wenn es sich um sehr kleine Massen handelt, ist Milligramm oder in der Kurzform MG. Milli stammt diesmal aus dem Lateinischen und heißt ebenfalls 1000. Das heißt aber nicht, dass ein Milligramm ebenfalls 1000 Gramm sind, sondern diesmal ist es umgekehrt. Ein Gramm sind 1000 Milligramm, und ein Milligramm ist ein Tausendstel Gramm. Weitere Vorsätze und andere Einheiten wie zum Beispiel T für Tonne, was 1000 Kilogramm wären, findest du in verschiedenen Formelsammlungen im Internet oder sogar in deinem Taschenrechner. Vor allem bei Einheiten wie zum Beispiel Pfund oder Unzen sind solche automatischen Umrechner ganz praktisch, da sie nicht Teil des metrischen Systems sind, und sich deshalb auch nicht zum Beispiel in Zehner-, Hunderter- oder Tausender-Schritten einfach ineinander umrechnen lassen. Zum Schluss jetzt noch einmal die wichtigsten Informationen im Überblick. Zunächst einmal ist die Masse eine physikalische Größe und keine Einheit. Definieren lässt sie sich als eine Eigenschaft von Materie, die bestimmt, wie schwer und träge ein Körper ist. Dabei wird sie in der Physik durch ein kleines m abgekürzt. Angegeben wird die Masse in ihrer Standard- bzw. SI-Einheit Kilogramm abgekürzt durch Kg. Und bei Einheitenumrechnungen muss der Vorsatz der Einheit beachtet werden. Das war's mit meinem kleinen Video zur Masse und als Abschied noch ein passendes Zitat von Richard Feynman. Erkunde die Welt. Fast alles ist wirklich interessant wenn man nur tief genug darauf eingeht.